Ich möchte Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie mit dpa-Agenda ein effizientes und erfolgreiches Monitoring durchführen können, zum Beispiel zu Themen, die Sie interessieren. Angenommen, Sie sind in einem Unternehmen oder einer Organisation im Bereich Kommunikation für das Themenfeld Mobility zuständig. Natürlich wissen Sie auch am besten, was das genau für Sie umfasst. Deswegen ist auch das, was ich jetzt zeige, einfach nur ein, eine Idee, wie man sich so einem Thema nähern kann. Wenn Sie Mobility hier im Suchschlitz bei Agenda eingeben, bekommen Sie jetzt nur einen Eintrag. Das liegt daran, dass es ein englischer Begriff ist und unsere Verschlagwortung und auch der Volltext in den Termineinträgen auf Deutsch ist. Sie sehen hier, dass bei diesem Termin der Begriff Mobility tatsächlich auf Englisch im Wortlaut vorkam. Deswegen ist meine Empfehlung, beginnen Sie mit einem Begriff auf Deutsch, der etwas weiter gefasst ist, also zum Beispiel hier vielleicht Verkehr. Nehmen Sie noch diesen Stern dazu, dann bekommen Sie auch zusammengesetzte Begriffe wie Verkehrstechnologie. Das Mobility nehme ich jetzt mal wieder weg. Und dann bekommen Sie hier also eine ganze Reihe von Treffern, die Sie sich einfach mal anschauen können. Und vielleicht fällt Ihnen dabei auf, vielleicht auch nicht, dass die Termine aus dem Ressort Panorama für Sie dabei nicht so interessant sind. Da geht es vielleicht auch um Prozesse zu Verkehrsunfällen und Sie möchten dieses Ressort gerne nicht mit dabei haben, sondern wählen hier in der Filtermaske. Sie kommen immer über dieses Dreieck dorthin, die Ressorts Politik, Wirtschaft und vielleicht noch Wissenschaft. Und dann schauen Sie sich vielleicht auch mal diese blauen Schlagwörter an, jeweils bei den Terminen, ob dort noch Begriffe auftauchen, die auch für Sie interessant sind, zum Beispiel in diesem Bereich, Auto oder Bahn, dann können Sie die noch hinzufügen. Wenn Sie jedoch hier oben jetzt zusätzlich Auto eingeben, dann entsteht hier eine Und-Verknüpfung, das heißt, das ist genau wie bei Google in der Trefferliste, es werden dann Termine gefunden, die sowohl Verkehr als auch Auto beinhalten. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, das ist die Oder-Verknüpfung, die geht so, Sie geben Oder in Großbuchstaben zwischen den Begriffen ein, also zum Beispiel jetzt noch Auto oder Bahn, oder Luftverkehr und haben dann eine Abfrage, die alle diese Treffer zusammenfasst. Sie können jetzt hier in der Ansicht, wenn Sie auf Monat gehen, einen ganz guten Überblick gewinnen, wie viele Termine das so am Tag sind. Und Sie sehen hier, das sind am Tag ungefähr so bis zu zehn Termine. Da sagen Sie vielleicht, ja, das ist eine gute Trefferzahl ähm, und ähm, ich möchte mich auch dann, wenn es neue Einträge gibt, dazu benachrichtigen lassen per Mail. Ähm, ich empfehle immer, ein bisschen weiter den Filter zu setzen, als Sie ihn vielleicht benötigen. Denn dann haben Sie zumindest die Sicherheit, dass Sie nichts verpassen. Wenn der Filter zu eng gesetzt ist, kann es eben auch sein, dass Sie leichter mal etwas verpassen, was Sie doch interessiert. Jetzt könnten Sie sich diesen Filter auch abspeichern. Das geschieht hier. Und tatsächlich nennen wir diesen Filter jetzt Mobility. Dann suchen Sie noch die Farbe aus. Hier könnten Sie die E-Mail-Benachrichtigung einstellen. Und wenn Sie ihn dann speichern, erscheint der Filter hier links unter Ihren Filtern ähm, mit. Ähm, einen anderen Tipp, den ich Ihnen noch geben würde gern, das ist die Konkurrenzbeobachtung. Sie können mit Agenda sehr gut äh, beobachten, welche Events Ihre Konkurrenten planen oder auch in der Vergangenheit durchgeführt haben. Denn Sie können hier über diese Zeiteinstellung auch in der Vergangenheit suchen. Das könnten also Unternehmen sein, mit denen sie im Wettbewerb stehen oder wenn sie für eine Partei arbeiten, vielleicht die Parteivorsitzenden oder Vorsitzenden von anderen Parteien. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber es ist eine sehr gute und auch oft die einzige Möglichkeit, um festzustellen, was bei der Konkurrenz in dem Thema Events und Veranstaltungen passiert und auch, ob zum Beispiel dpa plant, darüber zu berichten.